Hallo, mein Name ist Ronny, ich bin 43 Jahre alt, bin kaufmännischer Sachbearbeiter. Also was Schönheitseingriffe betrifft, habe ich noch keiner erfahren, ähm, außer durch Freunde, Bekannte und äh, wie gesagt, der Familie, äh, die das haben machen lassen. Und dann habe ich äh, dann mal fleißig zugehört und habe mir gedacht abends mal, äh, mach dich mal schlau, googelst du mal, äh, schaust mal in Social Media, äh, was man so alles machen kann. Und äh, war dann so gefesselt und dachte mir, okay, jetzt machst du einen Termin und äh, gehst zu M1. Also mich hatte vor der Behandlung mein Kinn gestört, es war leicht zurückgesetzt, ähm, leicht fliehend, meine, meine seitlichen Gesichtszüge, die sind nicht maskulin genug und nicht definiert, die wollte ich ein bisschen mehr betonen und die ähm, Stirnfalten kamen auch vermehrt vor, die wollte ich behandeln lassen. In der Behandlung wurde meine Stirn unterspritzt mit Botox, die äh, Falten, die doch vermehrt auf der Stirn waren, die wurden geglättet. Meine Jawline wurde unterspritzt, schön definiert, maskulin, so wie ich es haben wollte. Und mein Kinn wurde auch aufgespritzt, damit es nicht mehr so fliehend ist. Also meine Erfahrung bei der Unterspritzung äh, war sehr gut äh, nach der Aufklärung, die sehr äh, intensiv und äh, sehr verständlich war. Äh, für mich äh, konnte es dann auch schon losgehen. Ich war dann am Anfang aufgeregt und dachte, okay, äh, jetzt geht's los und dann war auch schon äh, die, die erste Seite fertig. Und ich dachte, okay, das, das war's. Äh, war absolut schmerzfrei und äh, wirklich top. Nach der Behandlung und den Reaktionen der Freunde und Familie und auch der Partnerin und schließlich auch von mir selber, wenn ich morgens ins den Spiegel schaue, muss ich abschließend sagen, ich bin super glücklich, super zufrieden, würde es immer wieder tun und möchte mich tausendmal bei der M1 bedanken. Danke M1.